Willkommen zurück Reisende. Wir sind wieder in Projekt Lazarus. Heute spielen wir den Aramesh. Habe ich noch nie ausprobiert. Wir werden Wiesen spielen. Wüste ist echt langweilig, da gibt es Ressourcen nur. Aber wir werden den Hypermodus, also in Schwert spielen. Und mal testen, wie weit wir mit dem neuen Mecha kommen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren, like. Okay. Könnt ihr auch kommentieren, welcher okay. euch am meisten Spaß macht. Müssen so, wir mal gucken. Steuerung. Ja, ist okay. Okay, wir haben das Maschinengewehr. So, ganz wichtig ist, wir müssen so schnell wie möglich alles von hier oben was haben auf Stufe 10 bekommen. Und dann noch einmal upgraden. Das gibt richtig guten Boost. Wir haben auch nur zwei Plätze oben. Das ist gar nicht so gut eigentlich. Also es macht es auf jeden Fall schwieriger im Hypermodus. Hyper Modus ist auch einfach doppelt so viele Gegner die doppelt so schnell sind ansonsten nichts weiter dadurch ist natürlich etwas schwieriger oh Gott wir brauchen für oben was anderes oh, jetzt aber Ärgerlich. Hier haben wir auch nur einen Platz. Oh Gott. Können wir momentan auch noch einmal neu würfeln. So, Orbitalschlag. Da haben wir gleich den ersten, den wir brauchen. Das Upgrade nach Stufe 10 ist nämlich richtig gut. Das wird später sehr von Vorteil. Weil es werden... Später richtig viele Gegner. Dafür können wir unten vier Kanonen auswählen. Wir brauchen unbedingt Upgrade, um schneller laufen zu können. Oh, jetzt kommen die ersten großen. Und wir haben nur eine Waffe. Das ist eher nicht so gut. Mich ja wohl verarschen. Und man muss wie bei Brotato's und den ganzen anderen Outplayern echt Loot-Glück haben. Sonst kann man den Lauf direkt vergessen. Also, es wird auf jeden Fall super schwer ohne Loot-Glück. Oh, ist nicht wahr. Dann müssen wir das hier nehmen. Wir brauchen unbedingt eine zweite Waffe. Ah, nee. oh. So ein Dreck müssen wir das hier nehmen. Können mich leider nicht neu, neu würfeln. Das ist richtig teuer, das zweite Mal neu würfeln freizuschalten. Nein, mein, haben wir hier jetzt Schadenerhöhung bekommen, das ist schon mal gut. Schlag erhöhen. Also mit nur einer Waffe wird es ganz schön wicky. Ja, dann nehmen wir jetzt hier unten noch für den anderen Arm Impulsgewehr. Müssen die jetzt mal ein bisschen auf Abstand halten. schneller. Das ist gut. Oh, er will uns oben aber auch keine Waffe geben, die sinnvoll ist. Dann nehmen wir das hier. Impulskanone ein bisschen aufwerten. An wir uns... Oh nein. Wir haben jetzt zwei Impulsgewehre. Wenn man da nicht aufpasst, der steckt die manchmal hin, wo er lustig ist. Wenn man hier unten zu viele Slots hat. Man muss wirklich immer einen Slot auswählen. Hoffentlich kriegen wir die hochgelevelt. Oh, der will uns aber partout. Das wir oben nicht geben. Die sind so schnell. sind wir ein bisschen schneller. Kann ja nicht sein. Also mit der Hauptwaffe will er uns aber ärgern. Nehmen wir einen Raketenwerfer. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir die Erfahrungspunkte einsammeln. Ist nicht sein so Ernst. Also heute haben wir mal gar kein Lootglück. Den anderen, den wir freigeschaltet haben, der ist richtig schwer zu steuern. Er läuft nur in die vier Hauptrichtungen. Man kann ein bisschen seitwärts laufen, aber er schießt nur in Laufrichtungen, also sehr schwierig. Oh nee, ich bin jetzt los hier. Maximal Upgrades sind Stufe 10 außer die oberen beiden Hauptkanonen nenne ich es mal die kann man noch upgraden Stufe 11 wenn man sie denn jemals bekommt die zweite oder überhaupt ein Upgrade weil leider kommt man erst wenn man all, äh, wenn man die Slots in einer Reihe belegt hat Gute Upgrades dafür wieder. Und so lang kommt eine Auswahl an Waffen. Ist nicht sein Ernst. Also, von mit den Waffen bis zum Boss kommen, fraglich. Die halten ganz schön schon was aus. Es gibt auch nur einen Boss. So, Maschinengewehr auf 10. Ich hätte zwar für unten noch gerne einen Flammenwerfer, aber der taucht ja scheinbar auch nicht auf. sein, ernst sein. Also diesmal kein Lootglück. Sehr schade. Machen wir Orbitalschlag. Weil flammenwerfer oh nein, das ist gar nicht gut. Die kann man zwar besiegen aber so also anfangs so gut wie unmöglich die zu besiegen die jetzt kreisförmig kommen und auf hypermodus kommen sie nicht nur kreisförmig was schon schlimm genug ist Sondern... Da ist es oh, endlich, kosmischer Wächter. Sondern es kommen zwei Stufen. Also einmal so ein komplett gefüllter Ring, der schon sehr schwer ist. Und dann hier noch so Halbkreise. Und da muss man gucken wo der offen ist, damit man noch durchkommt jetzt können wir erstmal ein bisschen Loot einsammeln ein bisschen schneller machen ich kann es euch mal zeigen, vielleicht klappt es schon sie sind also verwundbar und man kann sie auch ganz also töten oh Gott und die Welle hier ohne Flammenwerfer ist natürlich auch eher nicht so gut Schrotflinte. Oh Gott. Da ist schon wieder ein Kreis von denen. Müssen wir gucken, wo der offen ist, damit wir hier rauskommen. Da kann man nämlich sehr schnell verlieren. Wenn man nicht aus deren Kreis rauskommt. Wir brauchen noch mehr Sammelradius erstmal ein bisschen schneller machen Weil unser Sammelradius ist momentan nicht so gut oh nein schon wieder welche ähm, machen erstmal den Laser hier Nein, da sind auch welche. Genau in die falsche Richtung gelaufen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Weil wenn die Slots belegt sind, wie gesagt, kommen wir auch nur noch die Waffen zur Auswahl, die wir auch haben. Ah, endlich. Größerer Sammelradius. schnell hier raus und oh, nee, nee. Oh, oh, nein. oh nein nein nein da komme ich nicht rum oh das ist jetzt aber also wenn wir gar nicht rauskommen aus dem Kreis müssen wir hoffen dass wir sie besiegen können aber das ist, wie gesagt am Anfang so schwer in dem Kreis zu besiegen. Oh, schnell raus aus dem Kreis. Zum Glück ist es auch schwer kein geschlossener Kreis. Also nicht immer. Ah, oh, cool, das Loot. Was kann ich, gar nicht, dass das im normalen Modus, also in dem Level hier auf Hypermodus auch ist wird gerade angezeigt. Hier ist auch ein bisschen was. Averium. Und sobald man alles auf Endstufe ausgerüstet hat, bekommt man... Oh, wir haben einen Magnet eingesammelt. Der sammelt dann alles ein. Müssten wir ja vielleicht ein, zwei Level schaffen. Ja, unsere Waffe nochmal. So, Orbitalstürmer ist das nächste, das Sonderupgrade. <lacht> Evolution. Das machen wir direkt. Ich wusste anfangs auch nicht. Auf der Karte wird jetzt rechts unten, ja, das ist jetzt sehr schlecht, da sitze ich gerade vor das Symbol für Evolution angezeigt von der Waffe. Da muss man hinlaufen. Für alle, die sich... äh... die das auch noch nicht wussten. Und jetzt rechts oben zu sehen, hier ist ein Kreis. Oh, wir holen uns erstmal das hier. Da muss man sich reinstellen und überleben. Bis sich der Kreis komplett gefüllt hat und das ist ohne Flammenwerfer gar nicht so leicht. Jetzt haben die sich der Orbitalschlag hat sich weiterentwickelt zu einem Atomangriff. zu so, Schrotgewehr upgraden und der legt die Feinde gut um muss man sagen und man muss halt irgendwo auf der Karte hin. Und da erstmal hinzukommen, ohne drauf zu gehen, ist sehr schwierig. Wir müssen nur immer schön groß laufen jetzt. Nicht, dass wir wieder in so einen Kreis geraten. Das wäre gar nicht gut. Oh Gott, da hat einer überlebt. Aber unsere Impulsgewehre schießen aber auch echt langsam. Man ja mal sagen, oh, Medikit. Hm. Ja, wir machen erstmal den Reaktor damit war schneller die Erfahrungspunkte anziehen. Oh Gott. müssen immer gucken, welche Waffe wir aufgerüstet haben, wegen den ähm, Seiten, auf die wir schießen. Hier, die sind noch nicht ganz hoch. Ja, wir machen uns erstmal noch ein bisschen schneller. Oh Gott, Rand. So. Kosmischer Wächter, der ist richtig cool. Lasergeschütz. Oh Gott, wir müssen hier vom Rand weg. Den aufrüsten. Rand ist eher ungesund. Manchmal wird auf der Karte auch ganz klein angezeigt, wenn irgendein Gegenstand, den man einsammeln ist, in der Nähe ist. Oh nein, wir sind an der anderen Seite. Wir müssen wieder unbedingt wieder nach oben. An der Seite zu überleben ist super schwer. Also am Rand. Oh, Übertaktung. Damit schießen wir schneller. Zwar nur kurzzeitig, aber ist ja nicht schlimm. Ja, wir machen wir ruhig Schrotflinte. Aber der Wirkradius der Atomraketen ist nicht sonderlich groß. Und dieser äh, kosmische Wächter ist sehr gut. Der schwimmt, äh, also fliegt um uns herum. Was sehr gut ist. Einige Feinde sterben dadurch direkt bei Berührung andere macht da zumindest Schaden. Oh, ein Panzerkit gefunden. So, immer ein bisschen rumlaufen, Erfahrungspunkte einsammeln. Weil wir brauchen echt noch Upgrades. Ja, wir machen jetzt hier erstmal einen Raketenwerfer. Ein bisschen nach da laufen. Das sind hier wieder ganz viele Gegner. Oh, Kristallmagnet eingesammelt. Vielleicht ist beim nächsten Upgrade gleich <lacht> Evolution für kosmischer Wächter. Richtig geil. Rechts oben. Wenn wir direkt hinlaufen. Laserblaster Upgrade auf 10. Also, wir nähern uns dem Ende. Der boss taucht also es gibt einen boss der taucht dann halt einfach auf nicht zu übersehen er ist riesig nein oh nein oh nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ein kreis ein kreis ist gar nicht gut wir könnten jetzt zwar durchschießen das dauert aber ganz schön aber es scheint uns nichts anderes übrig zu bleiben. Wir müssen da durch. Oh Gott, sterbt doch endlich. Wenn sie noch gut weit auseinander stehen, reicht doch, wenn man einfach einen von denen tötet. Dann kommt man ja durch. Nur es dauert wirklich sehr lange. Oh nee. Jetzt will er uns aber auch ernsthaft davon abhalten, dass wir da hinkommen, ne? Ach, guck mal, wir können draußen dran vorbeilaufen. Da rechts war schon wieder einer. Ich hoffe, nicht wieder ein Halbkreis. Oh Gott, jetzt müssen wir überleben. Und hoffen, dass die in dem Halbkreis nicht kommen. Ha, abgegradet. Geil. Jetzt ist etwas problematisch. Jetzt kommt bestimmt gleich der Endboss. Da wenn man. Also bis jetzt hatte ich so. Wenn die Großen kommen, kommt bald der Endboss. Aber ja, sterbt doch halt. Oh Gott, wie viel die aushalten. Aber diese kosmischen Wächter, die sind richtig gut. So, höherer Einsammelradius. Jetzt können wir um den Kreis rumlaufen und einfach alles töten. Was ist jetzt passiert? Oh Gott, ich bin gegen so einen Gegen Scheiße. Nein, kurz vom Endbus. Naja. Werden wir direkt nochmal probieren, wa? So. Der startet mit Maschinengewehr. Das ist echt super. Machen wir das auf Endstufe. Schade ist, dass der Planenwerfer nicht vorgeschlagen wurde am Anfang. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen schon die Sachen, die wichtig sind, abgegradet. Ja, der slush ist natürlich auch geil, aber der hat echt nur zwei Slots, das ist gar nicht so gut. Wir machen mal einmal neue Würfeln, falls wir das brauchen. Und wie ihr seht, ihr das kostet so abartig viel. Hier kostet das schon 25.000 für die erste Stufe. So, Und direkt mit ganz schnell starten. Das soll nicht sein. Ja, wir machen mal die beiden hier mit den Spielen, war. nehmen wir jetzt mal hier, das ist der, der sich so super schlecht steuern lässt und echt nur in eine Richtung schießt ha also mit dem habe ich es schon geschafft und werden wir es mal mit dem probieren auf hyper -Modus. wie cool die das sagen Hyper, Hyper, Hyper so hier können wir jetzt wenigstens am Anfang die Gegner auch überfahren. Und es ist richtig gut, dass am Anfang doppelt so viele Gegner kommen. Ja. Oh nein. Oh nein. Der hat nur eine Hauptwaffe. Oh scheiße. Oh nee. Da kosmischer Wächter. Wenn nur eine, dann nehmen wir die. Weil, wie gesagt, wir müssen den selber fahren. Also, in eine Richtung fahren, in die andere schießen. Gar nicht so einfach. So. Eine Sekundärwaffe. Das Fahrwerk wieder drehen. Gar nicht so einfach zu steuern, das Ding. Nö, nee, oh nö, nee, fahr doch da lang. So, wir machen uns schnell. Ah, oh, warte. Also, wir haben zwei Plätze. Schnell und stärker oder schnell und mehr Radius, ne wir nehmen wohl das Schienengewehr, hier nehmen wir dann mehr Einsammelradius und stärker, Geschwindigkeit ist jetzt dann halt egal, so, weil das einzusammeln ist natürlich sehr wichtig. mich doch verarschen, oder? Sechs ne kleine Nebenwaffen? So. Die geben grüne Kristalle, die sind ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, also nicht sonderlich viel jetzt, aber immerhin. So. Den aufwerten. Maschinengewehr kann man auch echt gut zielen. Ach, und wenn wir Leute überfahren hier, kommen wir auch Panzerungen rechts unten. Nur irgendwann lassen die sich halt partout nicht mehr überfahren. Da mehr Schaden. brauchen wir noch mehr Einsammelradius das wäre echt super und mit Gift habe ich auch noch nicht gespielt, gucken ob das überhaupt was bringt, scheinbar machen wir ja Giftwolken hinter uns, so schneller ist jetzt gar nicht gut und das hier nimmt auch einen Platz weg das ist auch nicht stellen wir ein bisschen Panzerung her können wir die noch überfahren ja mehr schaden immer alles schön einsammeln den ab nein Habt ihr gesehen, der wollte hier den jetzt hinbauen. Es war sechs von denen, schön und gut, aber höhere Stufe ist besser. Aber ey, heute läuft gar nicht mit Loot Glück, wa? Oh, uh, cool. Da war ja nur eine Hauptwaffe haben. Schlägt er jetzt auch nichts anderes vor, sondern nur das Upgrade dafür, wenn es kommt. Das heißt... Wir wären relativ schnell auf Stufe 10 und könnten die Evolution einleiten. Das wäre echt gut. So früh Stufe 11 sozusagen bekommen. Wäre echt gut. Dann ist das mit der Waffenauswahl ja gar nicht so schlimm. Da sind fliegende Feinde eben gewesen, ganz schwer zu sehen. Die waren nämlich relativ weit weg. So. Laser Blaster. Da sind sie. Gucken, ob wir sie alle erwischen. und echt gut, dann sterben die hier in einem Haufen und wir kriegen den ganzen Loot. So, mehr Schaden, kann nie verkehrt sein. Das Spiel ist richtig gut gemacht, auch gut sch schwierig gehalten an der einen oder anderen Stelle, je nachdem welchen Roboter man nimmt, wie viel Lootglück man hat, also wenn das Lootglück nicht auf einer Seite, auf eurer Seite ist, kann das sehr hart werden, wie man ja eben gesehen hat, wir sind einfach drauf Weil wir versehentlich einen, oh ich fahre schon wieder in irgendeine andere Richtung, Versehentlich einen von denen berührt haben. Von den super gepanzerten. Die sind nämlich nicht nur super gepanzert, wenn man sie berührt, machen die halt auch extrem viel Schaden. 9. So. Noch zwei Stufen. Kann man sich wenigstens ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. habe jetzt gedacht, wir machen erst die eine Seite der Waffen komplett auf Stufe 10 und dann fangen wir erst mit der anderen an, weil wir brauchen starke Waffen. viel ist zwar auch gut, aber stark ist besser. So, nächstes Evolution müsste eigentlich direkt danach auch zur Auswahl stehen. Das war bis jetzt meistens so, dass man das direkt beim nächsten Level abbekommt. Und da nicht ewig drauf warten muss. Und da hier gut Erfahrungspunkte rumliegen. Oh, da sind sogar grüne. Ja, jetzt wo ich sage, kommt es natürlich nicht, oder was? Ja, überspringen wir halt mir rüber. Ja. Weil Neuwürfeln, wer weiß, was wir da wieder für Scheiß bekommen. Und wir haben nur noch einmal Neuwürfeln. Aber wir haben auch noch nicht den Flammenwerfer vorgeschlagen bekommen. Oh Gott. Evolution direkt hinter. Wo ist es? Links oben. Oh Gott, halten die großen Fehler aus. Na gut, wir müssen jetzt halt ein bisschen langsam. Weil wir ja. Oh Gott, da ist noch einer nicht auf Tempo gegangen sind, weil uns die Slots fehlen. Dadurch wird das Spiel auch immer noch beeinträchtigt. Da ist irgendein Loot. Oh, Magnet wäre gut. Ah oh, ist nur Kaverium. Also die Währung zum Upgraden. Das ist jetzt aber eher so ungut, dass diese Dicken so viel aushalten. Was ist das da? Auch Kaverium. Oh Gott. Wir müssen in den Kreis da. Ah, Raketenwerfer. Oh, oh ne, da kommen schon wieder diese Runden. Ich kann abkotzen. Und mit dem Ding hier ausweichen. Das ist eine Kunst für sich. Oh nee. Jo, das hat sich glaube ich gleich erledigt da komme ich im leben nicht mehr durch. Oh nein. Ja, wollen wir nicht es gehen ja, das hier. Oh nee, schon wieder welche, es kann nicht sein. Und wir sind zu langsam. Oh gerade viel zu langsam. Nö, wo ist der Ausgang, wo ist der Ausgang, wo ist der Ausgang? Oh, oh. Da. Oh, umrunde, Also, rumrum gefahren. Die sind echt nicht mein Freund, die Dinger. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder gegen so einen fahre. Flammenwerfer will er uns echt nicht vorschlagen, wa? Da sind schon wieder so viele. Shit, da war ein Magnet zum besser einsaugen. Oh nee. Jetzt ist es wieder ein ganzer Kreis, ist doch nicht wahr. Ja, kommen wir da raus, kommen wir da raus, kommen wir da raus, kommen wir da raus. Oh Gott. Gleich Mausetot. tot. Also jetzt wäre ein Upgrade irgendwie schön. Oh nee, da sind ja schon wieder weg. Ach, sind tot umgefallen. Ein paar von denen zumindest. Oh nee, wir brauchen irgendwie... Heilung. Oh, die gehen mir ja den nerven. Oh nein. Also irgendwie sind das mehr als letzte Runde nee nee das ist aber gar nicht gut alle tot diesmal nein da leben schon wieder welche oh nee fahr doch mal in die richtung in die ich will ein hm, bisschen mehr gift Oh, nicht nee, schon wieder welche. Oh, was ist denn hier los? Boah, los, sterb doch, ey. Alter, die halten so abartig viel aus. weiß, da liegt jetzt sehr viel Loot, aber ich will erst mal gucken, vielleicht ist hier oben das ein Magnet. Ah oh, ne, ist schon wieder nur die Währung, ne? Ah. direkt wieder nach unten fahren. Zu dem ganzen Loot. Da ist ein roter, cool, wir haben schon wieder einen größeren gekillt, den wir eben nicht mal gesehen haben. Es gibt nämlich noch schwarze Viecher, die haben, weiß nicht, so wie der Predator, so Rückententakel oder was auch immer. Die geben rote Kristalle. Echt gut. Aber die töten einen halt auch fast sofort. Ja, wir könnten ja mal ein bisschen Leben wieder regenerieren. So, wir warten jetzt erstmal, nicht dass wieder so ein Kreis kommt, erstmal zu irgendeiner Seite fahren. Einfach mal ein bisschen rumfahren. Oh, da steht zum Beispiel was: Kaverium, hm, war ja klar. Schrotflinte, auf Level, oh, Raketenwerfer lieber auf 10. So. ob wir einen von den großen Gegnern zu Gesicht bekommen. Oder ob wir Feuer drauf gehen. So, Rand. Können wir mal ein bisschen nach unten fahren. Einmal ein bisschen einsammeln erstmal die Gaskartusche ein bisschen aufwerten. Ja, alter, so Magneten will er uns heute jetzt in der Runde nicht geben, oder wie? Oh, Wozu zum Henker schießt eigentlich das komische Lasergeschütz hin? Der schießt die ganze Zeit zur Seite. Mir ist erst aufgefallen. Der schießt die ganze Zeit drunter zu uns. Oh, da ist was. Vielleicht ist das ein Magnet. Nein. Und der kosmische Wächter, der hält halt super gut diese kleinen ab. Gegen die großen hat er keine Chance, aber naja. Oh, gib uns doch mal einen Magneten. So. Welches Level sind wir? 40, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Boss ab einem bestimmten... Oh Gott. Ab einem bestimmten Level kommt. Wir sollten mal vielleicht ein bisschen auch zur Seite schießen. Oder ob der einfach... Da war irgendwas. Ein Magnet. Oh Gott, jetzt wo wir fast drauf gehen, alles. Oh, jetzt alles aufwerten hier. Kettenwerfer für die Seite. Jo. So. Also gerade viel gebracht hat der Magnet jetzt ja nicht, ne? Das ist ein Medikit. das ist gut. Maschinengewehr auf 10. Also wir haben nicht gerade viele Waffen auf 10. Aber es lohnt sich wirklich, auch die Karte mal ein bisschen abzufahren. Panzerplattenkit. Ah. Hier Fehler im Ladesystem. Der Monster, aber naja. Oh nein. Die halten wieder mehr aus. Da ist ein roter Kristall. Da weiß ich, da hinkommen. die Seite noch ein Laserblaster. Ja, wir machen erstmal ein bisschen den Magnet. Das Doofe ist, wenn die wieder... Den Schaden absorbieren. Also stärker sind, als wir Schaden machen. Das ist nicht so gut. So. Und stehen bleiben ist so gar nicht die Option. Habe ich schon mal probiert. Hier an der Wand. Dass nicht von allen Seiten Gegnern kommen können. Ist nicht so praktikabel. Aber das kommt dann da wahrscheinlich auch wieder drauf an, welche Waffen wir haben und wie weit ausgerüstet. Medikit. Da ist wieder ein bisschen Währung. Da ist ein Magnet wird zumindest oben in der Mitte angezeigt. Oh Gott, jetzt sammeln wir mal ein bisschen ein hier. Der letzte Kristallmagnet, den wir gewonnen haben, der hat ja nicht gerade viel gebraucht. Oh nein, nein, nein, nein, nein. Oh nein, wo kommen die schon wieder her? Ja, fällt doch halt tot oben, um, ey. Oh Gott, das sind so viele. Da lag ein Magnet. Nein, da sind schon wieder welche. Oh, nein, nein, nein, nein, nein. Drehen, drehen, drehen, drehen. Oh ne, schon wieder. Oh, die sind aber auch nervig, diese Viecher. nochmal Gas hier hoch. Wie gesagt, lieber die Waffen gut hochbringen. So, das hier. Und der Magnet ist auch sehr wichtig zum Ende hin, weil da wird man sich nicht mehr viel bewegen können. Und da dann alles einsammeln ist echt gut. So jetzt dann wird auch nicht wieder vorgeschlagen der Magnet. Oh nein, da sind schon wieder die im Kreis laufen. Aber ah, wir flüchten mal nach links. Gucken ob die da auch sind. Ja, ich würde sagen, wir nehmen eine Laserkanone hier. Und laserblaster für die Seite. Und der ist direkt Level 6, weil wir das uns ja beigeschaltet haben. Ja, könnten die halt mal sterben. Ist aber nicht wahr jetzt. Also irgendwie kommen wir mit dem nicht bis zum Endboss, ich weiß auch nicht. Oh nee. Wo ist denn hier der Ausgang? Da ist nur eine Reihe. Oh Gott, ich habe mich gedreht. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir gerade fahren. Nein. Oh Gott. Boah, ich sehe diese Panzerviecher aber auch überhaupt nicht. Boah, da sind schon wieder welche. Da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke, da ist eine Lücke. Fahr schneller. Schneller, schneller, schneller, schneller. Oh, wir sind durch. Jetzt schön hier lang fahren. Und bloß nicht stehen bleiben für irgendwas. Diese gepanzerten, die sind richtig brutal. Wir so, nehmen das hier mit. Oh nein, schon wieder. Ist doch nicht deren Ernst. So, drum rumfahren. Turm Nummer Stufe 7. Stufe 8. Der Turm ist echt nicht so gut. Der stellt ja... Wie gesagt einfach, wie es schon heißt, ab und zu irgendwo ein Turm hin. Hm. Warum kommen denn keine Gegner von vorne? Die halten schon wieder ganz viel aus. Das ist eher ungesund, also für uns. Diese lilanen da, die halten echt was aus. Oh Gott, da war schon wieder einer. Jetzt haben wir alles ausgebaut. Jetzt können wir immer gucken, was brauchen wir gerade. Panzerung, Leben. Oder man kann jetzt hier die ganze Zeit... Geld zum Aufwerten sich aussuchen. Aber ich frage mich echt, wo ist der Boss? Bis jetzt hatte ich jedes Mal ein. Und, ah gut, es kann sein, dass er später kommt. Wir haben ja schon viele Waffen freigeschaltet auf eine hohe Stufe und haben Laserblaster zum Beispiel gleich direkt Stufe 4 oder 6 bekommen. Da hat uns das ja jetzt weniger... Upgrades gekostet. so wir einfach mal gucken. Irgendwann wird er auftauchen. Also es gibt auf jeden Fall einen. Der ist auch nicht ohne. Aber solange wir gut vorankommen... Das ist jetzt ja noch nicht so das Problem. Und da wir noch Upgrades brauchen, immer das Geld mitnehmen. So, wir fahren jetzt mal am Rand wieder ein bisschen lang. Wir müssen immer nur auf die Gepanzerten aufpassen. Die töten uns immer noch. Äh, Stein, kommt er denn her? So. Oh, da was zum Einsammeln. Ist Teilmagnet XT. Oh, ja, sammle ein. Oh nein, da sind die gepanzerten. Ich, was ist das? Nö. Schnell in irgendeine Richtung fahren. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh. Oh, oh Das ist jetzt aber gar nicht gut. Sie haben uns umzingelt. Die sterben nicht. Ist nicht wahr. Die sind gestorben. Kommen wir irgendwo raus. Wir dürfen echt keinen von denen berühren. Oh nee. Das stirbt halt, ey. Mehr wohl nicht wahr sein also ich kam bis äh, der bestwert war level 121 den ich kam gab es aber auch den erfolg für stufe 120 nicht keine ahnung warum oh man da kommen jetzt die super schweren gegner Oh Gott, wir nehmen unbedingt Panzerung. Ich weiß nämlich nicht, ob wir mit dem Equipment jetzt die besiegen können. So einfach. Die sind so mal echt hartnäckig, die Typen. Die machen uns nämlich... Ja. Oh nein, da war wieder eine Reihe von den Gepanzerten. Also Level 79 und der Boss kam immer noch nicht. Hm. Aber vielleicht haben wir was zum Ausgeben. Zum Aufwerten. Gucken. 23.000. Ja gut wären hier diese Superwaffen. So. könnten ja die Kanone Ich neue Würfeln unbedingt haben wir oben irgendwas der Chemietank ich weiß nicht mehr ob der überhaupt Schaden gemacht hat Schrotflinte so Nehmen das hier, den Magneten und neu würfeln. Überspringen, nehmen wir auch noch mal mit. So, leer gekauft. Oh, wir können den Turm, der eigentlich scheiße zum Spielen, auch aufwerten. So, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr habt gesehen jetzt den Hypermodus. Äh, ein bisschen schwieriger halt die doppelte Menge an Gegner doppelt so schnell und beim nächsten mal gucken wir uns dann hypermodus mit dem hier noch an und dann auch je nachdem wie weit wir kommen ob wir es diesmal schaffen dann gucken wir uns auch noch das wüstenlevel an zeige ich euch dann aber da gibt es echt nur von diesen boxen die überall rumstehen super viele also keine Ahnung so richtig spaß macht wüstenlevel nicht besser ich zeige euch erstmal versuche ich euch den boss zu zeigen im hypermodus natürlich weil jetzt dauert das alles so lange und dann danke ich mich fürs zusehen wir sehen uns beim nächsten mal abonnieren liken nicht vergessen bis dann